Ich weiß alles. alles über den Tag der Lehre. So, äh, Wolfgang Gruber und Christian Freisleben, Deutscher. Was? Ich weiß nicht. Na gut, ich gehe voraus. Und geh. Guten, Tag. Guten Tag. So, wer ist jetzt wer? Christian Freisleben, Deutscher. Ja, mein Name. Guten Tag. Und ich weiß alles. Und Sie sind? Ähm, ähm, ähm, Wolfgang Gruber. Der gut. weiß nicht alles. Das habe ich Sie nicht gefragt. Gut. So, na gut, dann fangen wir gleich einmal an. Magst du anfangen, soll ich anfangen? Dass wir heute irgendwann fertig werden. Ja, du, äh, wie, wie du ja. willst, Wir kann gerne die erste Frage stellen. Oder du? Ach, bevor die da noch rumstehen, so jetzt erklären Sie uns einmal. So, äh, daher.. Der ist der Gruber? Ja. Äh, der ja, Herr Gruber ja. erklärt uns jetzt einmal, was passiert äh, denn bei der Keynote. So, bitte. Ähm, ähm, das sollte das soll schon selber wissen, der Herr Gruber. Tut ziemlich nicht <lacht> Das habe ich gerade eben noch gewusst. jetzt müssen wir irgendwie einen Freund lecker Jetzt, jetzt kommen wir zum Arzt. Keynote. Äh, ja, ähm. So, wurscht, der Preis ja. eben Also also. Wir, wir, wir haben wirklich eine großartige Keynote hier, die anfängt an den Ursprüngen der Bildung äh, im alten Griechenland, wobei das zu.. Kommen Sie zum Punkt, Herr Deutscher. Äh, Freisling, Deutsch, äh, äh, Und äh, also unhintergehbar dosiert orientierend ist die Keynote. Können Sie das jetzt in einer verständlichen Art und Weise bitte sagen? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit... Ja, selbstverständlich, also da berufe ich mich auf Aristoteles und seine... Jetzt kommen Sie zum Punkt. Wir lernen, wie wir prüfen müssen. Geht doch, geht ah. doch, Herr Kollege. Was ich noch gerne wissen würde, das war ja ganz ein wesentlicher Teil von unserem Stoff in unserer Vorbereitung. Wir haben ja als Format im Programm auch einen sogenannten... Makerspace drinnen. Könnte jemand von Ihnen beiden mir vielleicht was dazu sagen? Der Herr Gruber vielleicht. Um, oh, äh, ja, also äh, auch also ich glaube, da haben wir verschiedene Stationen äh, hier im, im, im, im Raum äh, dann äh, und zu diesen Stationen können dann die unterschiedlichen Menschen gehen, in bestimmten Zeitabständen, ich glaube in 20 Minuten Zeitabständen. Das ist nicht ganz korrekt und dann ein eher oberflächliches Verständnis. sollte vielleicht den Herrn äh, ja, bitte, Deutsch. bitte. Also, also, also, also der, der Makerspace, ja. Also, also, Wir haben uns hier bezogen auf die industrielle Revolution, beginnend, äh, anfangen und aus dem 20... Ich verstehe überhaupt nichts, wenn Sie so rumhampeln bei der Also, ähm, ja, äh, es werden hier im Raum viele spannende Menschen kommen und Teilnehmer dazu einladen. Dass sie selber Ideen entwickeln und Prototypen entwickeln und dann hinausgehen in die Welt und sie zu einem besseren Ort machen. Jetzt kommen wir einfach zum nächsten Punkt, bitte. Äh, jetzt erklären Sie mir mal bitte, was ist denn eigentlich das Diskursforum, Herr Freisleben Deutscher? Also das, das, das Diskursforum, also hier wird in, den, in der Anlehnung an die großen griechischen diskutierenden, äh, miteinander in einem... Kommen Sie zum Punkt. Äh, ...miteinander äh, die großen Themen der Hochschuldidaktik und des Assessment diskutiert. War das richtig? Genau. Ich würde es an der Stelle vielleicht einmal versuchen mit einer bewusst einfachen Frage. <lacht> Ich hätte auch noch mal an den Herrn Gruber gerichtet. Ähm, die Veranstaltung schließt ja mit einem sogenannten Harvesting. Was dürfen wir da erwarten? Ich glaube, da geht es äh, um äh, das Ernten. Haben äh, Sie überhaupt was gelernt für die Prüfung? Äh, ja, gut. Die, die ganzen letzten drei Tage. <lacht> ja, da weiß das recht gut zu verbergen. <lacht> <lacht> Sonne bitte, was ernten wir denn am Ende des Tages? Ähm, ja, gruber, gell? Ja, ähm, ich glaube, er braucht ein Glas Wasser. Das wäre gut. Ja, dafür ist in der Prüfung kein Platz. Tut mir ja. leid. Glaub, <lacht> Blitz, ähm. Hm, hm, ähm. So. Tack. So, Freisling Torscher, Sie sind dran. Das mit dem Gruber wird das eh nichts mehr. Also, also im, im, im Harvesting ja, beziehen wir uns auf die Kompetenzen des Herrn Gruber als, als, als freier Landbauer und, und äh, freuen uns der Ernte der Ideen, der, der Teilnehmenden, die hier zusammengebracht werden und zur Frucht gebracht werden, die dann aufblühen. In ich glaube, ich ja. soll aufhören zu reden, oder? Sagen Sie, lieber wir uns mittagessen. Mittagsessen. Ja, also wie immer werden wir versorgt mit einem großartigen Buffet, worauf wir achten ist Lokalität. Ich glaube, es gibt Bier am Abend. Harvesting. <lacht> ja, das ist auch nicht, auch nicht ganz korrekt. Es wäre im Anschluss an das Harvesting das sogenannte Chill-Out wäre das gewesen. Mhm. Fast. Ach, Wolf. So, Gruber, letzte Chance, oder? Also, Gruber, letzte Chance. Okay. ich ja. Einmal schlau noch nachdenken, okay? Weißen Sie sich zusammen, sonst ist es der nächste Prüfungstermin. So, ähm, was waren wir denn noch? Was müssen wir noch? Das, das, das ist eine Frage. Das brauchen wir denn. Die Fragen haben wir eigentlich schon gestellt und mhm. wir haben eigentlich ein Bild von den Lehrern. Na, vielleicht fragen wir noch ganz schnell, was sollen die lernen? Und nach der Lehre? Ja. Das weißt du, das weißt du, das weißt du. Ja, die sollen lernen. Gerade, gerade eben habe ich es noch Sie ist weg. Ja, Freisling, Torscher. Also, äh, also, äh, ja, also wir, wir, wir lernen hier, äh, Hochschuldidaktik innovativ umzusetzen Ach, und äh, genau. Prüfungen ah. zu planen und zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Und ja, gut, danke. Sie können gehen, beide. war bei nächster Prüfungstermin, können Sie sich gerne mal aufschreiben. <lacht> oh. Vielen Dank. Vielen Dank. zieht sich die Prüfungskommission zur Beratung zurück und äh, wir werden dann am Ende der Veranstaltung im Rahmen des äh, Harvesting, ist ja jetzt kurz angeklungen, äh, erfahren, äh, ob es denn dann gereicht hat und ob wir die beiden äh, letztlich doch äh, graduieren können und ihnen den äh, Bachelor-Tag der Lehre mit besonderer Berücksichtigung von Assessment verleihen können, aber da müssen Sie im Laufe des Tages auch noch einiges leisten und am Ende des Tages ein anständiges Portfolio beibringen.